Liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch heute freuen wir uns zusammen, den Gottesdienst zu feiern und Gott, so gut wie wir nur können, zu dienen, in dem, dass wir hören, in dem, dass wir reden, in dem, dass wir beten, singen und auch alles andere, was hier geschehen ist während der Woche, um überhaupt hier sein zu können. Ja, und bevor wir anfangen, wollen wir auch Gott um die richtige Herzenseinstellung bitten, um den richtigen Segen bitten, lass uns zusammen aufstehen und... Ein Gebet zu Gott reden. Heiliger Vater, ich danke dir sehr, dass du uns auch heute erlaubst, hier zu sein, vor dir zu stehen, heiliger Gott, und ja, erlaubst, mein Vater, in diesem Land zu leben, in dem wir wirklich ohne jegliche Schwierigkeiten uns versammeln dürfen, heiliger Gott, um dein Wort zu lesen, und um daraus zu lernen, heiliger Gott, daraus ermahnt zu werden, aufgebaut zu werden, heiliger Gott, um zu lernen, wer du bist und Wer wir sind, Heiliger Vater. Gnädigster Gott, wir bitten dich, hilf uns bei diesem Gottesdienst tatsächlich dir zu dienen, Heiliger Gott, und nicht uns, wirklich deine Ehre zu suchen und nicht unsere Wohlgefälligkeiten, Heiliger Vater. Und wie wir lernen aus der Schrift, wirkt alles Gute in uns, der Heilige Geist, und wir flehen dich an, bitte, wirk das Gute in uns jetzt hier, hilf uns bitte, richtig motiviert zu sein für diesem Gottesdienst. Und für alles, was auch danach passiert, für die nächste Woche auch, heiliger Gott, dass wir wirklich diesen Gottesdienst unser Leben Leben lang, während der Woche, nicht nur hier, für, ja, ausüben. Wir wollen dir danken und dich bitten, hilf uns jetzt beim Zuhören und beim Lernen. Bitte hilf uns wirklich, zur Erkenntnis zu gelangen, ermahnt zu werden, damit wir von der Sünde abkehren und Buße tun. Gelobt seist du, gnädigster Gott. Amen. Zu den Ankündigungen gibt es heute nicht so viel zu sagen. Wegen des Gebetstreffens wissen wir leider noch nicht, wann Paula wieder zurückkommt. Aber wer da Interesse hat, kann sich bitte mit Paula direkt in Verbindung setzen, um rauszufinden, wie, wann, wo. Ja. Was aber stattfinden wird nächste Woche, ist die Jugend um 17 Uhr. Dazu seid ihr auch, sind alle ab 13 Jahren herzlich eingeladen. Das war's. Man könnte noch zu den Ankündigungen sagen, dass wir heute genauso wie die letzten Gottesdienste nach, dem, nach der Lesung zusammen rausgehen. Es liegen die Lieder draußen wieder aus. Jeder nimmt sich ein Papierchen mit den Liedern und dann singen wir draußen und kommen danach wieder rein. Bitte achtet darauf, dass wirklich die Abstände eingehalten werden, dass wir da einfach nur vorbildlich sein können. Ja, das dazu wir haben ja versucht bei den lesungen uns an generation der gnade zu halten weil einfach nur die kinderstunde ausfiel und die idee war auch die kinder mitzunehmen ein bisschen und da sie zu hause vielleicht sowieso mit ihren eltern gerade in generation der gnade zusammen durch die bibel gehen dass wir auch hier noch mal das so ein bisschen mitnehmen und quasi hier ein stückchen von kinderstunde machen wir haben jetzt einige Wochen übersprungen. Die letzte Woche, die wir gelesen haben, war über die Kreuzigung Jesu. Oder ja, wie er verhöhnt wurde, wie er geschlagen wurde, wie, wie er leiden musste. Und es war vieles Traurige dabei, aber auch haben wir gesehen, dass das, was Gott versprochen hat, passierte. Und jetzt haben wir zwei Wochen übersprungen, in dem die Kinder zu Hause gelernt haben, über die Auferstehung Jesu Christi und über die Himmelfahrt Jesu Christi. Und heute lesen wir weiter über den Heiligen Geist. Das ist die Woche 26 aus Generation der Gnade. Über den Heiligen Geist geht es aus Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Ihr könnt gerne mit mir zusammen aufschlagen, Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Tag des Pfingstens erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, und plötzlich geschah es aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber diese Geräusche entstanden, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater und Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien und Pyrgien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und hier weilende Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören wie sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie entsetzten sich alle aber und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten, spottend, sie sind voll süßen Weins. Eine spannende Geschichte ist passiert. Es kommt ein gewaltiger Wind vom Himmel her, ein Brausen und die Nachfolger Jesu Christi bekommen den Heiligen Geist und fangen an, in Sprachen zu reden. Und viele Menschen, die verschiedene Sprachen kannten oder die eine andere Sprache als die, die in Galiläa gesprochen wurden, wurde kannten, haben sie in ihrer Muttersprache gehört, in der sie aufgewachsen sind, in der sie, als sie geboren wurden, ihre Eltern hörten. Und Sie verwunderten sich, wie kann das sein? Ich höre ihn auf meiner Sprache, du hörst ihn auf deiner Sprache, der andere auf der, aber zur gleichen Zeit. Wenn hier zwei Leute reden, einer vielleicht auf Russisch, der andere übersetzt auf Deutsch, dann reden die ja nicht gleichzeitig. Und hier haben sie alle gleichzeitig verstanden, das war ein Wunder, was geschehen ist. Ein Wunder, welches durch den Heiligen Geist gewirkt wurde. Denn nachdem Jesus auferstanden ist und bevor er in den Himmel gefahren ist, hatte Jesus 40 Tage lang Zeit, seine Jünger zu besuchen. Und in dieser Zeit hat er mit den Jüngern gesprochen und ihnen auch eine bestimmte Aufgabe gegeben. Sie sollten sein Werk fortführen. Nun, wie können diese ein paar Menschen die Tat fortführen, die der Sohn Gottes selber gemacht hat, die er gelebt hat? Woher sollten sie die Kraft dazu nehmen? Wie ist das möglich für ein paar normale Menschen, das zu tun, was Gott gemacht hat. Jesus hat ihnen versprochen, einer wird kommen nach mir. Und er muss kommen. Er wird euch Trost geben. Er wird in euch wirken. Und nun ist es geschehen. Der Heilige Geist ist auf die Menschen gekommen. In die, zu den Menschen gekommen. Das ist genauso wie am Anfang, als Gott Erde nahm, Adam knetete. Ihr habt bestimmt zu Hause schon mit Knete geknetet. Die wird nicht lebendig, die fängt nicht an zu laufen. Ein totes Stück Erde steht darum. Und was braucht dieses tote Stück Erde, um lebendig zu werden? Es braucht den Hauch Gottes. Und dieser Hauch wird zur Seele des Menschen und macht den Menschen lebendig. Und genauso hier. Ein geistlicher Mensch ohne Heiligen Geist ist nicht da. Er ist quasi, ein Mensch ohne Heiligen Geist ist quasi geistlich tot nicht lebendig im geistlichen Sinne. Es braucht den Heiligen Geist, den Gott den Menschen gibt, damit dieser lebendig wird im geistlichen Sinne. Ein großes Wunder ist das, was da geschehen ist. Und die Juden verstanden noch viel mehr, was das Dasein des Heiligen Geistes bedeutet. Wenn ihr das Alte Testament liest, werdet ihr erfahren, dass es immer gleich steht, mit dem, dass Gott da ist. Wenn der heilige, wenn das Dasein des Heiligen Geistes da war, dann war Gott da. Und hier sehen wir wieder, der Heilige Geist ist nicht nur, wie manche meinen, eine mächtige Kraft, die wir nutzen können, wie eine neue Batterie oder wie das Aufladen eines Telefons. Es ist Gott selbst, der in die Menschen kommt. Und das passt auch alles zusammen mit der Lehre von dem Körper des Menschen, der als der Tempel zum Beispiel bezeichnet wird, in dem der Heilige Geist selbst jetzt wohnt. Und genau das ist hier passiert. Jesus erfüllt seine Versprechen. Er starb, er, er hatte wieder. es gab die Auferstehung nach drei Tagen. Er ist in den Himmel zum Vater gefahren und sendet jetzt den Heiligen Geist zu seinen Menschen. Lass uns aufstehen, und Gott danken, dass wir teilhaben können an diesem Ganzen, dass er so gnädig ist und auch uns den Heiligen Geist schenkt. Großartiger Gott, wir danken dir sehr, dass wir wirklich das nicht verwehrt bekommen haben, Heiliger Gott. Über Jahrtausende hinweg haben Menschen sich nichts Größeres vorstellen können, Heiliger Vater. Nur bestimmte Menschen konnten einmal jährlich nach viel Prozedur und mit viel Risiko in das Allerheiligste eintreten, wo dein Dasein war, wo der Heilige Geist war, Heiliger Gott. Es war nicht gang und gäbe, dass der Heilige Geist, dass du in den Menschen wohnen wirst, Heiliger Gott. Und nun hast du das gemacht. Und hier hat es den Anfang genommen. Und wir danken dir dafür, Heiliger Vater. Und wir flehen dich an, auch uns diesen Heiligen Geist zu geben, Heiliger Gott. Dass wir tatsächlich sehen, dass du in uns wohnst. Und dass wir auch gleichzeitig mit Furcht dieses Leben leben, weil wir der Tempel des Heiligen Geistes dann sind, Heiliger Gott. Und dennoch wagen wir uns zu sündigen. Und wir flehen dich an, bitte vergib uns und. Forme uns, heiliger Gott, dass es eben nicht geschieht. Dass wir mit Furcht und Zittern erkennen, dass du in uns wohnst, heiliger Gott, und dass wir rein sein müssen, heiliger Gott. Du bist heilig und forderst dasselbe vor Menschen. Gnädigster Vater, und danke dir, dass du mit dieser unvorstellbar schweren Aufgabe, unmöglichen Aufgabe, die Jünger nicht alleine gelassen hast und auch uns nicht alleine lässt, wenn wir dein Willen tun wollen, Sollen, heiliger Gott, bist du doch derjenige, der uns dazu lenkt, heiliger Gott, uns die Kraft dazu dafür gibt, heiliger Gott. Sogar zum Glauben ziehst du uns durch den heiligen Geist. Du gnädigster Gott, danke dir dafür. Diese Ehre, diese Gnade verdienen wir nicht. Und dennoch hast du sie uns gegeben. Amen. Kommen wir nun zum Gesang. Draußen, wir können bitte gerne alle nach draußen gehen. Achtet bitte auf die Abstände. Und danach kommt die Predigt von Daniel. Ja, seid lieb und herzlich gegrüßt aus der Bibelgemeinde. Bringe ich euch Grüße. Wir treffen uns immer Sonntagnachmittag und so freue ich mich auch, heute Vormittag mit euch Gottesdienst zu feiern, dass das möglich ist, dass wir zusammenkommen können. Und freut mich also auch mal mit anderen Geschwistern Gottesdienst zu feiern und dass es auch Übertragung gibt. Und so bete ich auch, dass das ein Segen ist für alle, die von zu Hause auch dem Gottesdienst folgen. Wir sind hier, weil wir den lebendigen Gott kennen, den dreieinigen Gott und weil sein Wort immer noch gilt, weil sein Wort spricht, lebendig ist und das ist auch mein Gebet. Ich fahre also heute fort. In dem Text, den ich auch begonnen habe, euch auszulegen, das letzte Mal war schon vor einem halben Jahr, da haben wir uns den Sündenfall angeschaut, wie Adam und Eva gefallen sind, wie Eva verführt wurde und heute geht es also weiter in 1. Mose 3 und darum bitte ich um den Segen des Herrn. Lieber Vater im Himmel, danke für dein heiliges Wort, das lebendig ist und das uns Geschichte zeigt, wie du, der Herr der Geschichte, alles lenkst und wie du souverän bist, wie wir Antworten finden auf die dunklen Realitäten des Lebens, warum es Entzweihung, Streit, Hass, Krankheit und auch Tod gibt. Danke, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, sondern uns die Antwort gibst und danke, dass du uns mit dieser Antwort auch das Licht der frohen Botschaft schenkst. Und so bete ich, Herr, bitte gebrauche du das Evangelium, die frohe Botschaft, die wir schon im Alten Testament finden und bekehre du Herzen, die noch fern von dir sind und erquicke unsere Herzen, die wir an dich glauben. Ermutige uns und tröste uns und richte unseren Blick vor allem auf dich, den erhabenen Gott. In Jesu Namen, Amen. In die Falle gelaufen, das hat William Tyndale erlebt. William Tyndale war ein englischer Bibelübersetzer, er war sozusagen der Martin Luther Englands, also ein Mann, der auch Priester war, der die Bibel in den Ursprachen griechisch und hebräisch lesen konnte und der also begonnen hat, die Bibel zu übersetzen. Nur zu seiner Zeit war er das nicht gern gesehen, er musste sich also verstecken und er war zu dieser Zeit in Antwerpen, das ist das heutige Belgien, und dort traf er einen Mann und lernte einen Mann kennen. Dieser Mann hieß Henry, Henry Phillips. Und dieser Mann gewann die Freundschaft von William Tyndale. Und so kam es, dass sie also zum Essen zusammenkamen und Henry Phillips hatte William Tyndale eingeladen. Und dann sind sie auf dem Weg und plötzlich versperren ihnen zwei Soldaten den Weg. Henry Phillips entfernt sich von William Tyndale und diese zwei Soldaten nehmen William Tyndale fest. Und wie kam es dazu? Henry Phillips hatte Geldsorgen und Henry Phillips hat die Freundschaft von William Tyndale gewonnen, um ihn zu verraten. Er war in Wahrheit gar kein Freund, sondern er war ein Feind. Und in dem Moment, als William Tyndale gefangen genommen wurde, da wurde es deutlich, er war nur ein maskierter Freund. Die Maske ist abgefallen. Heutzutage müssen wir auch an manchen Orten Masken tragen, wir kennen das. Das war aber keine sichtbare Maske, die Henry Phillips getragen hat, sondern eine, eine unsichtbare Maske. Er hat sich als Freund ausgegeben und am Ende war er ein Feind. Und schließlich starb William Tyndale auf dem Scheiterhaufen und ging in die Herrlichkeit zu seinem Herrn und es endete also mit seinem Tod, aber dieser Tod war für ihn nicht das Ende. Die Bibelübersetzung übrigens wurde dann Grundlage für die englische Bibelübersetzung und ähm, später auch erlaubt und so ist auch das Evangelium neu in England gesehen worden. Nun, warum erzähle ich euch das? Nun, es gibt noch eine viel, viel größere Täuschung in der Weltgeschichte. Es ist die katastrophalste Täuschung der Menschheit. Diese Täuschung ist die Ursache für alles Üble in der Welt. Es ist die Ursache, warum wir krank werden. Es ist die Ursache, warum es Kriege gibt, warum es Morde gibt und warum wir sterben müssen. Nun, diese Täuschung können wir in ein Wort fassen. Sünde. Sünde ist die größte Täuschung der Menschheit. Auch bei der ersten Sünde gab es eine Täuschung. Es wurde etwas Übles als etwas Wunderbares dargestellt. Und brachte doch die, den größten Fluch. Nun, was ist eigentlich Sünde, wenn wir von Sünde heute sprechen? Sünde, was ist Sünde im Kern? Ihr kennt viele Sünden, wir kennen Sünden des, des Tuns, des Handelns, Stehlen. Sünden unserer Worte, wenn wir lügen, wenn wir die Unwahrheit reden. Sünden des Herzens, wo wir begehren, wo wir neiden. Aber was ist eigentlich der Kern von all diesen Sünden, wenn ihr das zusammenfassen müsstet? Was ist der Kern der Sünde? Der Kern der Sünde ist... Mein Wille geschehe. Mein Wille geschehe. Das hört sich erstmal gar nicht so schlimm an, oder? Ist doch gut, einen Willen zu haben. Das Problem ist, wenn wir das wollen, was Gott verboten hat. Das, wovor Gott uns warnt. Und so ist Sünde alles, was wir tun, denken und wollen, was Gottes Willen widerspricht, weil wir uns an seinen Platz setzen wollen. Und das ist in der ersten Sünde geschehen, als Eva Gottes Willen verwarf und sagte, ich will lieber nach meinem eigenen Urteil hier entscheiden. Und so kam es zur ersten Sünde. Und die Sünde funktioniert heute noch genauso. Und sie ist immer noch genauso schlimm. Das heißt, jede Sünde, die wir heute tun, hat im Grunde auch dieselben Folgen wie bei der ersten Sünde. Vielleicht nicht so gravierend, aber doch sind es dieselben Folgen. Die Sünde ist nicht auf einmal weniger gefährlich geworden, nein, sie ist genauso, genauso zerstörerisch. Und heute soll es also darum gehen, die Sünde richtig zu diagnostizieren, die richtige Diagnose zu stellen, damit wir auch die richtige Behandlung geben können. Das kennt ihr, wenn ihr zum Arzt geht, ihr braucht erstmal die richtige Diagnose. Sonst hat man im Dunkeln. Sonst weiß man gar nicht, was man dagegen tun muss. Und so geht es auch heute um drei fatale Folgen der Sünde. In unserem Text werden wir drei fatale Folgen der Sünde sehen die dich zum gnädigen Gott treiben müssen. Und das ist die Hoffnung, die ich euch heute präsentieren will, in unserem erst auf den ersten Blick traurigen Text. Diese Folgen der Sünde, die sollen dich zurückschrecken lassen und vielmehr antreiben, zu Gott zu fliehen, weil er der gnädige Gott ist. Und damit schlagt bitte 1. Mose Kapitel 3 auf, wenn ihr eine Bibel habt. 1. Mose 3, und wir machen weiter mit Versen 7 bis 24. Wo, wo befinden wir uns hier? Nun, wir befinden uns in der, ja, da wo alles anfing mit unserer Welt und mit der Menschheit. Gott, der alles an alle Dinge an, an sechs Tagen sehr gut erschuf und am siebten Tag ruhte und fertig war mit seiner Arbeit, hat alles wunderbar gemacht. Der erste Mann, Adam, und die erste Frau, Eva, das erste Ehepaar, die hatten eine perfekte Ehe. Und super Zustände und Umstände. Aber dann haben wir letztes Mal gesehen in 1. Mose 3, dass Eva verführt wurde, von dem einzigen verbotenen Baum im Garten zu essen. Wir haben gesehen, die Schlange, die sie verführte, war nur ein Instrument für Satan, einen gefallenen Engel, der durch diese Schlange sprach und das Wort Gottes anzweifelte, das Wort Gottes austauschte und dann führte das dazu, dass Eva das Wort Gottes verwarf und sündigte. Lesen wir weiter, was dann passiert in 1. Mose 3, Vers 7. Ich lese nach der Schlachter 2000, Übersetzung. Da wurden ihnen, das heißt Adam und Eva, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, Jahwes, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, Jahwes, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott Yahweh den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott Jahwe zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange, die hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott Jahwe, zur Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, Du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott Jahwe machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott Jahwe sprach siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme, und esse, und ewig lebe. So schickte ihn Gott Yahweh aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. zweiter so Text. Und nun wollen wir uns diese drei fatalen Folgen der Sünde anschauen. Diese Folgen, die dich zum gnädigen Gott treiben müssen. Und die erste Folge ist Schuld. Die erste fatale Folge ist Schuld in Versen 7 bis 13. Und in den davorigen, vorherigen Versen spricht die Schlange zu Eva. Jetzt spricht Gott. In unserem Text spricht Gott. Und was spricht Gott? Nun bevor Gott spricht, sehen wir, dass Adam und Eva sofort erkennen, dass sie nackt sind. Was vorher überhaupt kein Problem war für sie. Nun erkennen sie, dass sie nackt sind und sie binden sich Feigenblätter um, machten sich Schürze und das verstehen wir heute nicht mehr so gut. Was äh, Haben sie sich jetzt eine Schürze gemacht? Äh, wollten die kochen? Nein. Schurze bedeutet, sie machten sich Unterwäsche aus Feigenblättern. Schnell, schnell nahmen sie sich ein paar Blätter, um sich zu bedecken. Warum? Weil sie sich schämten. Sie schämten sich. Und warum schämten sie sich auf einmal, wenn sie vorher doch überhaupt kein Problem damit hatten? Zu Recht. Nun, sie schämten sich aufgrund ihrer Schuld vor Gott. Sofort merkten sie, ich bin schuldig vor Gott. Ich habe sein Gebot gebrochen. Kennt ihr das? Wenn ihr etwas Falsches gemacht habt und sofort merkt, oh, äh, ich, muss das, ich muss das irgendwie vertuschen, ich muss mich, ich muss irgendwie, hier ist was kaputt gegangen, ich, ich gehe schnell weg, ähm, ich stelle es wieder zurück im Laden. Wir versuchen es so wie Adam und Eva zu verbergen. Aber aber dadurch geht die Schuld nicht weg. Sie können zwar äußerlich ihre, ihren Körper bedecken, aber, aber die Schuld geht dadurch nicht weg. Und darum fürchten sie sich vor Gott. Und sie hörten in Vers 8 die Stimme Gottes, Jahwes, der im Garten wandelte. Nun, Gott ist Geist, das wissen wir, aber Gott ist genauso persönlich. Und er ist gegenwärtig im Garten Eden. Und Vielleicht war er sichtbar, so wie zur Zeit des Volkes Israel in einer Wolke und vielleicht spürbar, so wie der, dieser säuselnde Wind, den Elia am Berg Horeb erlebte. Gott ist Geist, aber Gott ist Person, persönlich und Gott kommt in den Garten als der Tag kühl war. Merken wir uns dieses kleine Detail, als der Tag kühl war. Also nicht, auch damals gab es im Garten Eden in der vollkommenen Schöpfung Unterschiede zwischen wärmerer Tageszeit und kühlerer Tageszeit. Und das bedeutet natürlich nichts Schlechtes, es ist angenehm, mal warm, es warm zu haben, mal kühl zu haben. Gott kommt da, wo es kühl ist wo es angenehm ist. Er kommt zu einer angenehmen Zeit, um eine sehr gezielte Frage zu stellen. Adam und Eva verstecken sich hinter den Bäumen, aber vor Gott können sie sich nicht verstecken. Und Gott sieht sie und Gott spricht zu ihnen, Gott spricht zu Adam, wo bist du? Und was ist die Absicht dieser Frage? Wusste Gott nicht, wo Adam ist? Natürlich wusste er, wo Adam ist. Gottes Augen sind überall. Er sieht alles. Diese Frage war nicht für, für Gott, um Informationen zu bekommen. Diese Frage war für Adam. Wo bist du? Adam sollte denken, wo bin ich eigentlich? Ich bin hinter einem Baum. Warum bin ich hinter einem Baum? Weil ich, weil ich Furcht vor Gott habe, weil ich gesündigt habe, weil ich von dem verbotenen Baum gegessen habe. Was soll ich tun? Ich kann nichts anderes tun, als zu Gott gehen und ihm meine Schuld zu bekennen. Nun schaut, was Adam macht. Adam antwortete in Vers 10, Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Schaut mal, wie häufig er von sich selbst spricht. Zählen wir das mal in dem Vers 10. Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Adam dreht sich um sich selbst. Er beklagt seinen, seinen Zustand, weil es eben nicht Spaß macht, vor Gott schuldig zu sein. Er erlebt diese diese Schwere der Schuld, aber er ist nicht traurig und er bekennt seine Schuld nicht. Und hier sehen wir die Folge der Sünde. Sie waren sofort von Gott getrennt, sofort geistlich gestorben und hatten keine Trauer für die über die Sünde und sie haben die Schuld weiterhin bedeckt. Wie antwortet Gott? Da sprach er, das ist Gott in Vers 11, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Und das ist hier im hebräischen Text betont. Hast du gegessen? Noch zwei weitere überführende Fragen. Merkt ihr etwas? Ja, Gott, ist nicht auf dem Plan, um gleich zu verurteilen. Er spricht nicht das Urteil. Er fragt. Warum fragt Gott Adam? Er will Adam überführen. Er will, dass Adam seine Schuld selbst erkennt und bekennt, weil nur darin liegt seine Hoffnung. Nun, was macht Adam? Vers 12. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir gegeben hast, Die gab mir von dem Baum und ich aß. Ganz am Ende sehen wir sein Bekenntnis. Er gibt zu, gegessen zu haben. Und das war auch Gottes Ziel. Er sollte seine Schuld bekennen. Aber was macht Adam viel mehr? Er weiß die Schuld von sich. Wir sagen, das ist menschlich, oder? Aber es ist menschlich seit dem Sündenfall, dass wir unsere Schuld von uns abweisen. Dass wir sagen, naja, die Aufgabe war zu schwierig. Oder die Kollegen, die, die, haben da, die sind einfach nicht fähig dazu gewesen. Oder ich hatte nicht genug Zeit. Mir, ich, hab, ich bin zu müde. Ich bin zu gereist, zu gestresst. Ich kann das jetzt nicht. So leicht weisen wir die Schuld von uns, so wie Adam schon am Anfang. Aber auf wen schiebt Adam die Schuld? Die Frau. Das ist interessant, er sagt nicht meine Frau, er sagt auch nicht die Ehefrau, für, für ihn ist, ist Eva nur noch die Frau. Da ist alle Romantik vorbei. Aber merkt ihr, er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, wer ist du? Wer ist du? Gott. Adam schiebt die Schuld auf Gott. Gott, du bist schuld. Du hast mir diese Frau gegeben. Hier sehen wir, die erste Folge der Sünde ist Schuld, aber Adam weiß die Schuld von sich. Und das ist die Tragödie. Und Adam bekennt, ich aß in Vers 12 und weil auch Eva schuldig ist, spricht Gott in Vers 13 zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt da habe ich gegessen und auch eva bekennt damit dass sie gegessen hat adam und eva geben zu sie haben gegessen aber beide weisen die schuld von sich die frau sagt die schlange ist schuld sie hat mich verführt nun vor gott gott können wir nicht in das licht führen gott können wir nicht täuschen wir können nicht unsere schuld von uns abschieben und wir sind, haben nur die eine Möglichkeit, die Schuld zu bekennen. So wie es in Sprüche 28, Vers 13 sagt: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Dem wird es nicht gelingen. Und das ist auch, was wir hier von, davon lernen. Hast du schon mal dein Versagen abgestreitet? hast du schon mal die Schuld von dir weggeschoben. Das haben wir alle schon mehrfach getan. Und lass dir sagen durch diesen Text, wenn Gott dich von deiner Schuld überführt, dann fliehe nicht. Wenn du sie abweist, dann wird es nur noch schlimmer werden. Unsere Schuld werden wir nicht los, indem wir sie abschieben. Das ist wie mit einem, einem Gummiball oder so einem, es gibt ich erinnere mich, es gab mal so Flummis, die waren an so einer Gummischnur befestigt. Da konnte man das, diesen Ring über den Finger ziehen und dann konnte man so diesen Flummi von sich wegschmeißen und er kam immer wieder zurück, weil er an der Gummischnur war. Und genauso ist es auch unsere Schuld. Wann immer wir versuchen, sie von uns wegzuschmeißen, kommt sie wieder zu uns zurück. Und darum, hör auf Sprüche 28, Vers 13, wo es sagt, Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen, sagt Gott, der Herr. Und das ist auch die Hoffnung in diesem ersten Punkt, dass Gott überführt, damit wir bekennen. Im Bekennen liegt unsere Hoffnung. Wir wissen immer noch nicht, ob, wir, äh, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir Vergebung bekommen, zu dem jetzigen Zeitpunkt im Text. Aber das ist die einzige, der einzige Ausweg, die Schuld zu bekennen. Nun kommen wir zum, zur zweiten Folge, zweiten Folge der Sünde in Versen 14 bis 19. Die zweite Folge ist Fluch. So wie jede Sünde Schuld produziert, so führt sie auch zum Fluch, zu Gottes Fluch. Und den sehen wir hier in Versen 14 bis 19. Und der Fluch trifft drei Personen, drei, drei Adressaten. Und zuerst die Schlange, dann die Frau und dann den Mann. Also genau umgekehrt, wie vorher Gott zuerst Adam als den Leiter ansprach, dann die Frau die Schlange ist in der Mitte. Und das ist auch hier der Kern unseres Textes, Vers 14, besonders Vers 15. Dann achtet darauf. In Vers 14 trifft der Fluch Gottes das Tier. Und das ist wichtig zu verstehen. In Vers 14 und Vers 15 werden unterschiedliche Adressaten angesprochen. Vers 14 ist der Fluch über das Tier, über die Schlange, die wir heute als das sich schlängelnde Tier kennen. Vers 15 ist der Fluch über die Person hinter der Schlange. Anders gesagt, Vers 15 ist der Fluch über Satan. Und ich werde euch zeigen, warum das so ist, aber zuerst Vers 14, der Fluch über die Schlange, das Tier... Hier steht eindeutig, weil du dies getan hast, sagt Gott zur Schlange, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Also die Schlange ist eindeutig hier ein Tier, sie wird verglichen mit anderen Tieren, anderem Vieh und anderen Tieren des Feldes. Achte darauf, die, alle Tiere wurden verflucht seit dem Sündenfall. Alle Tiere leiden unter dem Fluch. Auch eure Haustiere, vielleicht habt ihr... Haustiere, die auch krank werden, es gibt Tierärzte, es gibt sogar Tierfriedhöfe, alle Tiere leiden unter dem Fluch, aber besonders die Schlange, weil die Schlange war das Instrument zur Verführung des Menschen. Es war, wie es in 3 Vers 1 heißt, ein besonderes Tier, listiger als alle Tiere des Feldes und der Fluch ist, dass die Schlange auf den Bauch kriechen soll, also äh, hat die Schlange auch nicht von jeher auf den Bauch gekrochen, aber das ist der Fluch. Sie soll auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Nur auf den Bauch kriechen, das, das wissen wir, weiß jedes kleine Kind, das schon mal eine Schlange gesehen hat, Schlangen, die kriechen auf den Bauch und keine Beine, sind sehr wendig, können sich sogar eine Wüste lang schlängeln. Aber was ist eigentlich das mit dem Staubfressen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Hat nicht hier die Bibel irgendwie ein Problem? Wir kennen Schlangen, Bilder, wie sie ihren Rachen aufreißen und, und ganze Tiere verschlucken. Also Schlangen fressen alles, nur kein Staub. Nun, die Antwort hier finden wir in anderen Stellen der Schrift, Staub zu fressen ist hier nicht wörtlich gemeint, denn die Schlange frisst nun mal keinen Staub. Eine Stelle ist zum Beispiel, die ich euch kurz vorlesen will, Psalm 72, im Psalm über einen König. Und da heißt es in Vers 9 im Psalm 72 vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Und hier sehen wir, wie das parallel ist in diesem Vers, in diesem poetischen Vers. Die Völker werden gebeugt und die Feinde werden Staub lecken. Und darin sehen wir, dass dieses Staub lecken, dieses Staub fressen ist ein Ausdruck für absolute Demütigung. In anderen Worten, die Schlange wurde mehr als alles Tier gedemütigt, mehr als alle Tiere, weil sie das getan hat, weil sie Instrument war. Aber wer war eigentlich der Macher hinter der Verführung? Und das war Satan selbst, der gefallene Engel, der Verführer, der also schon vor Adam und Eva gefallen war in Sünde. Und woran sehen wir, dass jetzt in Vers 15 der Satan angesprochen wird? Nun, da steht, da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, dem Satan und der Frau. Dieses Wort Feindschaft im Hebräischen wird nur für moralisch verantwortliche Personen gebraucht. Also nicht für Tiere, die untereinander in Feindschaft sind, sondern für Personen. Und wer ist eine moralisch verantwortliche Person? Nicht die Schlange, sondern der Satan. Er ist ein gefallener Engel und Gott spricht den Fluch über den Satan. Das hier ist ein unglaublich wichtiger Vers, der uns Hoffnung zeigt. Und ich möchte diesen Vers euch vorstellen. Da sehen wir, zum der erste Teil ist die Feindschaft, die Feindschaft zwischen Dir, dem Satan und der Frau, Eva. Und diese Feindschaft führt dazu, dass auch ihre Nachkommen in Feindschaft sind. Schaut mal weiter, da steht zwischen deinem Samen und ihrem Samen. So Samen ist nicht ein Samenkorn, sondern es bedeutet Nachkommen. Es kann, wie im Deutschen auch, Nachkommen kann einer sein. Es können aber auch viele sein, der Nachkomme, die Nachkommen. Und so ist es auch hier. Im ersten Gebrauch wird es der Mehrzahl genannt, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und das spricht davon, dass Satan Nachkommen hat und die Frau Eva Nachkommen hat. Wir fragen uns, wer sind die Nachkommen Satans? Welche Feindschaft besteht denn in der Menschheit zwischen zwei verschiedenen Nachkommen? Johannes, Johannes 8, Vers 44 spricht der Herr Jesus davon. Er spricht von Satan als dem Vater, als ein Vater, der auch Kinder hat. Und in Johannes 8, Vers 44 steht, sagt der Herr Jesus zu den, äh, zu den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an, er ist ein Lügner, und der Vater der Lüge. Und so ist es auch mit jedem Menschen. Jeder Mensch, der seinen eigenen Willen haben möchte, der lügt, der andere Menschen hasst, ist ein Kind des Teufels. Und die Bibel sagt eindeutig, wir alle werden als Kinder des Teufels geboren. Wir sind alle verdorben von Grund auf und Gehören zu dem Nachkommen Satans. Aber es gibt auf der anderen Seite auch noch andere Nachkommen, die ihnen entgegengesetzt sind. Das sind die Gläubigen. Und schließlich geht es in dem Vers 15 um, um eine einzelne Person. Das seht ihr in eurem Text an dem Wort Er. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Verse stechen. Nun setzen wir da mal die Personen ein, um die es hier geht. Er ist ein Nachkomme der Frau, ein bestimmter Nachkomme, ein gläubiger Nachkomme. Und du, Satan, wirst ihn in die Ferse stechen. Also, diese Feindschaft gipfelt jetzt in einem Aufeinandertreffen von zwei Personen. Wer sind diese Personen? Seine ist Satan selbst. Und der andere ist der eine bestimmte Nachkommen der Frau. Wer ist dieser Same? Nun, schauen wir erstmal in den Text, was hier steht. Dieser Same wird der Schlange oder dem Satan den Kopf zertreten. Wer, welcher Mensch ist mächtig genug, Satan zu besiegen? Es muss Gott selbst sein. Nur Gott kann Satan besiegen. Kein Mensch kann das tun. Und zweitens, Du, Satan, wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist dasselbe Wort wie zertreten, also zermalmen. Du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das bedeutet, dieser Same muss Mensch sein. Weil wer sonst hat eine Ferse, die man zermalmen kann? Also dieser Same muss Gott sein und er muss Mensch sein und vereint sein. Das allein sehen wir aus diesem Text. Aber wenn wir jetzt die ganze Schrift ver vergleichen, sehen wir, dass dieser Same noch einmal genannt wird, zum Beispiel in Galater 3, Vers 16, finden wir die Antwort. Wer ist dieser Same? Da heißt es, dass auch Abraham eine Verheißung von einem Samen hatte. Das heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Christus ist der Samen. Und ohne dass sein Name hier genannt wird, in 1. Mose 3, Vers 15, sehen wir hier die erste Verheißung auf den Retter. Nun, wie, wie lange ist denn die Sünde her? Nur ein paar Augenblicke. Und schon gibt Gott die erste Verheißung der Rettung. Ist das nicht ein, ein Hoffnungsschimmer inmitten dieser schlimmen Folge der Sünde des Fluchs? Gott verheißt den Retter. 1. Mose 3, Vers 15. Der, der dem Satan, die Satan besiegen wird, die, den Kopf zu zermalmen bedeutet, jemanden zu vernichten. Und die Ferse zu Zermalm zu bekommen, bedeutet eine, eine Wunde davon zu tragen. Und wisst ihr was, was ich interessant finde? Wenn man sich Kreuzigungen anschaut. Und im Israel Museum in Jerusalem gibt es einen versteinerten Fersenknochen eines Gekreuzigten, als Beispiel, wie man gekreuzigt hat. Und so wurde, war es auch gängig, so zu kreuzigen, dass der Nagel von der Seite des Kreuzes in die Ferse gerammt wurde, damit der Gekreuzigte hielt. Und so ist das keine Garantie, aber es ist gut möglich, dass diese Verheißung sich wortwörtlich erfüllt hat, indem der Herr Jesus den Nagel durch seine Ferse bekommen hat. Und damit, obwohl er als Verlierer aussah, hat er den Satan besiegt, weil er die Schuld beglichen hat für Sünder. Und weil er durch seine Auferstehung bewiesen hat, dass er stärker ist als der Tod. Und das ist der Höhepunkt in diesem Text. Und auch der Rest bietet viel Einblick in die Folgen der Sünde. Und ich möchte euch nur die, die, wichtigsten, die wichtigsten Wahrheiten hier zeigen, und mich immer wieder auf Gott fokussieren, weil hier können wir jetzt lange darüber reden, gerade über die Folgen der Sünde für die Ehe oder für die Arbeit. Lass mich das kurz zusammenfassen. Nun, zur Frau spricht Gott jetzt im Vers 16. Er spricht, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nun, wörtlich steht hier, ich will die Mühen und deine Schwangerschaft sehr groß machen. Und damit sehen wir, es ist nicht unbedingt nur die Geburtsschmerzen, die hier gemeint sind. Er sagt, ich will die Mühen groß machen. Und dieses Wort Mühen findet ihr in Vers 17 nochmal, dieses hebräische Wort. Und da wird von der Mühe gesprochen, die Adam erlebt, wenn er arbeitet. Und was ist denn diese Mühe bei der Arbeit? Nun, Anstrengung an sich ist nicht schlecht. Und äh, ihr kennt das, dieses gute Gefühl, wenn man was geschafft hat, wenn man vielleicht auch geschwitzt hat, wenn das Gutes bei rausgekommen ist. Aber was ist die Mühe der Arbeit? Nun, die Mühe der Arbeit ist die Frustration, wenn man, wenn man Energie reinsteckt und am Ende das Ergebnis nicht rauskommt. Wenn man Widerwärtigkeiten erlebt, wenn man Kummer hat. Wer hat das schon mal erlebt, dass sein Computer abstürzt, ihr habt etwas geschrieben, etwas getippt, etwas programmiert und auf einmal alles weg. Oder hier, ganz, Beispiel, ganz praktisch, ihr habt etwas Pflanze aufgezogen und dann seid ihr vielleicht eine Woche nicht da, alles verdorrt. Ihr habt das Essen gekocht und äh, dann wurde die abgelenkt und plötzlich ist es verbrannt und ihr könnt es wegschmeißen. Das ist die Mühe der Arbeit, diese Frustration, dieser Kummer. Nun, genau dieser Kummer wird auch der Frau versprochen. Darum ist es mehr als nur das Kinder bekommen, sondern auch das Kinder Kinderaufziehen. Denkt einmal an Kein und Abel, welchen Kummer Eva hatte. Sie hat Kinder geboren, um dann mitzuerleben, wie der Ältere den Jüngeren ermordete. Das ist der Kummer, das ist der Fluch der Sünde. Es geht über die Geburtsschmerzen hinaus. Und dann heißt es, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Nun die gängige Auslegung ist, dass es hier um ein negatives Verlangen geht, dass die Frau das Verlangen hat, den Mann zu dominieren und, und es diesen Konflikt gibt zwischen den Geschlechtern. Und das ist auch eine mögliche Auslegung, das Wort verlangen kann etwas Negatives bedeuten. Und das Wort herrschen könnte auch negativ gemeint sein, dass der Mann die Frau unterdrückt. Ich persönlich glaube das nicht. Ich ähm, sage jetzt nur meine Ansicht, das Wort verlangen an sich bedeutet nicht ein Zwangsläufig ein falsches, ein schlechtes Verlangen. Wir finden das Wort auch in Hohelied 1, Vers 7, für, das, für ein gutes Verlangen der Frau nach ihrem Mann, nach ihrem Ehemann. Und auch das Wort Herrschen bedeutet einfach wörtlich Autorität haben. Also nicht unbedingt zwangsläufig unterdrücken. Und darum verstehe ich den Vers so, dass Gott der Frau sagt, ich werde... Dir zwei Dinge mehren, einmal die Mühen, die du hast beim Kinder gebären und aufziehen. Ich werde dir aber auch die Schwangerschaft vermehren und das ist ein Segen. Aus 1. Mose 1, Vers 28, dass die Frau fruchtbar ist und Kinder gebärt. Und dann ist es nicht ein Teil des Fluchs, dass er sagt, aber du wirst weiter Verlangen haben nach einem Mann. Das sehen wir auch in dieser Welt dass bei, aller, bei allem Feminismus und allem Aufbegehren von Frauen, dass es nach wie vor Ehen gibt, dass nach wie vor Frauen und Männer heiraten. Aber lass dir gesagt sein, Frau, der Mann wird die Autorität behalten. Gottes Rollen sind jetzt nicht aufgeworfen durch den Fluch. Der Mann hat die Autorität. Das ist nicht äh, aus meiner Sicht Teil des Fluchs. Nun kommen wir zu Vers 17 und jetzt zu den Männern. Und hier sehen wir, haben wir eben schon angesprochen, der Mann hat Mühe bei der Arbeit. Es werden jetzt auf einmal Dornen und Disteln noch mehr wachsen und ihm und die Arbeit schwer machen. Überlegt doch mal, was Adam und Eva erlebt hatten. Sie hatten Fruchtbäume der verschiedensten Arten. Sie brauchten nur greifen und essen die sieht schön aus und diese, keine Arbeit damit. Und wenn es Arbeit war, dann war es einfach angenehme Arbeit. Aber jetzt muss Adam für jeden Bissen hart arbeiten. Und dabei hat er nicht mal Erfolg, weil der Erdboden verflucht ist. Und so hat er auch Adam den Kummer, den Misserfolg die Widrigkeiten. Und er wird arbeiten, und bis er wieder zurückkehrt zum Erdboden. Was bedeutet das? Dass er stirbt. Das ist der Tod. Wie wir heute Morgen schon gehört haben, wir sind aus dem Erdboden gemacht. Und wir werden zum Erdboden wieder zurückkehren. Und hier sehen wir den körperlichen Tod. So wie Gott es verheißen hat. Wenn du von der Frucht isst, wirst du sterben. Und wisst ihr, die Tragödie von 1. Mose 3 ist nicht, dass wir Menschen körperlich sterben. Die Tragödie von diesem Text, 1. Mose 3, ist, dass Adam und Eva zu diesem Zeitpunkt schon tot waren. Sie waren getrennt von Gott und damit tot. Und Gott verheißt auch den körperlichen Tod. Und das ist der Fluch, den die Sünde bringt. Was lehrt es dir und mir? Und wir leben in derselben Welt. Und darum begreife, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Eine Welt, die verflucht ist. Und hab das im Hinterkopf, wenn du Pläne machst oder auf diese Welt schaust und Dinge begehrst. Denk daran, du wirst nicht das Paradies auf der Erde finden, du wirst eine gefallene Welt finden. Und jede Sünde, die du wählst, die bringt genauso diesen Fluch in dein Leben. Und darum schau auf diese Hoffnung in 1. Mose 3, Vers 15. Deine einzige Hoffnung ist, das Evangelium. Denn Hoffnung ist nicht Technologie, die den Fluch irgendwie leichter macht. Es mag sein, dass das hilft, aber nur vorübergehend. Denkt daran, wie die Menschen heutzutage jetzt äh, vor allem auf Gesundheit schauen. Sagen, bleib, bleib ähm, vor allem gesund. Nun, Gesundheit. Hilft uns vielleicht für ein paar Jahre, aber nicht für die Ewigkeit. Das Einzige, was uns wirklich Hoffnung und Erneuerung bringt, ist das Evangelium, das wir hier zum ersten Mal in diesem Text finden. Kommen wir zur dritten letzten Folge der Sünde und die finden wir in Versen 20 bis 24 und einfach zusammengefasst ist diese dritte Folge die Trennung. Die Trennung von Gott wird hier deutlich. Und warum betonen wir das? Weil die Trennung genauso Folge jeder Sünde ist. Jede Sünde, die du tust, trennt dich von Gott. Egal wie es sich anfühlt, es bringt eine Trennung zwischen dir und Gott. Und wir lesen hier von Vers 20 vom Adam, der seiner Frau den Namen Eva gab. Lebensquell, Leben. Und es drückt seinen Glauben aus. Ich denke, dass er hier diese Hoffnung aufgesogen hat und sagt, es gibt Leben, es gibt Nachkommen von meiner Frau. Ein Nachkomme wird die Schlange besiegen. Und dann Vers 21 macht Gott, ja weh Adam und seiner Frau, Kleider. Ihr sagt, sie hatten doch schon Kleider, haben sich doch schon Kleider gemacht. Warum jetzt diese Kleider? Nun, hat Gott hatte Gott einen anderen Modegeschmack? Nein, das nicht. Aber diese Kleider von Adam und Eva, das waren einfach nur ihre eigenen stümperhaften Versuche, sich zu bekleiden. Das war vor Gott nicht akzeptabel. Und Gott gibt ihnen Kleider aus Fällen. Was bedeutet das? Nun, ich bin überzeugt, dass Gott zwar Fälle aus dem Nichts erschaffen konnte, aber hier, denke ich, er nahm Fälle von Tieren, die es schon gab. Und was passiert, wenn du einem Tier das Fell abziehst? Es stirbt. Und hier sehen wir den ersten Tod. Ein Tier musste sterben, damit Adam und Eva bekleidet ist vor Gott. Und da, damit, daraus lernen wir, dass dass das, was uns vor Gott annehmbar macht, nicht von uns kommt. Es kommt von einem Stellvertreter. Hier sehen wir den, wieder einen Hinweis auf, auf den Erlöser, auf den Stellvertreter, der sein Leben lässt, damit wir vor Gott bestehen können. Wunderbar. Und dann? Dann stellt Gott fest, dass der Mensch geworden ist wie unser Einer. Der Mensch ist jetzt nicht Gott geworden, aber er erkennt, was gut und böse ist und denkt daran, dass das Wort erkennen hier in diesem Kontext, in der Bibel, mehr als nur ein Wissen ist, dass der Mensch jetzt weiß, was gut und böse ist. Nein, das Wort erkennen bedeutet eine innige Beziehung haben. Das heißt, der Mensch wusste jetzt nicht nur, was böse ist, er war selbst böse geworden. Und das war das Problem. Und in diesem Zustand durfte er nicht ewig leben. Und darum ist es nicht äh, kein, kein Neid von Gott, der ihn dazu bringt, jetzt den Weg zum Baum des Lebens zu versperren. Nein, es ist seine Gnade. Gott verhindert, dass der Mensch in seinem gefallenen, sündigen Zustand ewig bleibt. Es ist eine Gnade, wenn das mal vorbei ist. Wenn er einmal stirbt. Und so schickte Gott ihn aus dem Garten Eden. Hier wird die Trennung ganz deutlich. Und er vertrieb den Menschen in Vers 24 und er versperrte den Weg mit, der, mit dem Schwert, mit der Flamme des blitzenden Schwertes, diese Flamme, des Wort Flamme ist, Wahrscheinlich bildlich für die Klinge. und So bewacht er den Baum des Lebens, damit der Mensch nicht ewig in diesem Zustand bleibt. Und seit Adam sind wir getrennt von Gott. Wir werden auf dieser Seite der Trennung geboren, wo wir keinen Zugang haben zum ewigen Leben und wo wir Fluch erleben, Fluch in Beziehungen, Fluch, auf der Arbeit und schließlich den körperlichen Tod. Nun, was bringt uns da heraus? Welche Anstrengung bringt uns aus dieser Trennung heraus? Gar keine. Deine Werke nützen nichts. Deine Werke sind genauso, wie, wie wenn du Lehm nimmst und versuchst, dir vor einer Kluft eine Brücke zu bauen und du Klebst Lehm an Lehm und versuchst, eine, eine Schlucht zu überwinden, was, was einfach nur vergeblich ist. Deine Werke bringen dich nicht zurück zu Gott. Und ihr wisst, der Weg, der kommt von Gottes Seite. Gott schafft den Weg. Und dieser Weg ist der, der Same der Frau, und dessen Namen der Herr Jesus Christus ist, der wahrer Mensch geworden ist. Ja, Gottes Mensch geworden. Wurde von der Frau geboren, von der Jungfrau, Maria. Um ein perfektes, gerechtes Leben zu leben. Um versucht zu werden und zu sagen, nein, ich nehme nicht davon. Ich setze nicht meinen eigenen Willen, einen rebellischen Willen über Gottes Willen. Ich folge dem Willen des Vaters. Und so war er gerecht und damit annehmbar als Opfer, für uns sündige Menschen. Und das ist geschehen am Kreuz von Golgatha, wo der Herr Jesus Christus, der Gerechte für die Ungerechten, starb und litt und starb. Dort trug er den Fluch der Sünde. Da warst du noch nicht mal geboren. Da war ich nicht geboren. Was, was für eine Gnade, dass Gott uns nicht mal gefragt hat, ob wir gerettet werden wollen. Er hat die Rettung schon gemacht, er den Weg bereitet und er ist am dritten Tag auferstanden, hat gezeigt, er ist wahrhaft Gottes Sohn gewesen und er ist das einzig annehmbare Opfer für Sünden und er hat es getan, damit Menschen hinfort nicht mehr für ihren eigenen Willen leben. Er wollte nicht nur Sünder retten, damit sie weiter sündigen. Er hat es getan, um dich zu erkaufen, aus deiner Sünde heraus. Damit du jetzt sagst, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das ist ein Wunder, wenn ein Mensch das sagen kann. Das braucht den Heiligen Geist, wie wir heute gehört haben. Dass Gott uns erneuert. Dass wir auf die Knie gehen und sagen, Herr Gott, ich habe gesündigt. Ich habe diese Schuld. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich verdiene den Fluch. Ich leide unter dem Fluch. Ich sehe die Trennung von, von, von dir. Und ich bin zurecht getrennt. Aber du hast den, die Kluft überwunden. Und jetzt ich setze mein Vertrauen auf diesen Samen der Frau, auf den Herrn Jesus Christus. Bitte, rette mich. Und wer immer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden, auch heute. Und dann ist es wirklich das Beste, wenn wir einmal sterben. Wenn wir Gewissheit haben, dass wir Vergebung haben vor Gott, dann ist es das Beste, wenn wir einmal zum von Gott bestimmten Zeitpunkt sterben. Wenn wir diese verfluchte Welt verlassen und wenn wir dann Gottes neue Welt bevölkern wo wir ewig leben, wo es keine Schuld, keinen Fluch und keine Trennung vor Gott mehr gibt. So bekenne deine Schuld, fliehe zu Gott und suche Gnade. Und wenn du das schon getan hast, dann, dann erinnere dich in der kommenden Woche an diese Folgen der Sünde. Und wenn du versucht bist, die Sünde zu wählen, dann erinnere dich daran, dass sie dieselben Folgen in deinem Leben haben wird aber dass der Herr zu deiner Seite ist und du zu ihm fliehen kannst, weil er dir wahre Freude wahren Segen schenkt. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns die Folgen der Sünde gezeigt hast und wie, wie zerstörerisch sie sind. Danke, dass du uns die Wahrheit sagst, uns nicht verführst und täuscht. Und so hilf uns auch vor dir, keine Maske aufzusetzen, sondern die Schuld zu bekennen. Hilf uns auch die Sünde in ihrer Hässlichkeit in unserem Leben zu sehen und zu lassen und vielmehr deinen Willen dann zu suchen, weil dein Wille gut ist. Um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns heil geworden, schreibt der Prophet Jesaja. Durch Boot wurde er um unsere Sünden willen. Wir haben heute über den Sündenfall gehört und die wunderbare Gnade Gottes gesehen, dass er während er straft und verflucht, gleichzeitig Hoffnung spricht, gleichzeitig verspricht, den Menschen von der Sünde zu heilen, den, die Schlange zu besiegen. Und die Bibel durch, sehen wir dieses Versprechen immer wieder kommen. Bis dieses Versprechen in Jesus Christus eingelöst ist. Ja, er ist es. Und ihr könnt die beiden Bücher separat voneinander betrachten oder nicht. Es ist dieselbe Nachricht. Und wir haben noch ein paar Minuten. Das ist auch, was das Alte Testament, das Neue Testament vom Koran trennt. Unter anderem diese klare Botschaft, die sich nicht widerspricht, vom Buch zu Buch, vom Buch zu Buch. Jesus hat gelitten und ist gestorben. Und jeder, der diesen Tod annimmt, der kann auf wahres Leben auf ewiges Leben mit Gott hoffen. Große Gnade ist jedem widerfahren von uns, die Jesus Christus annehmen. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrechen für Bitte getan. Was für eine frohe Botschaft, dass wir hier zu Gott gehören können. Lasst uns mit dieser Freude heute den Gottesdienst beenden und auch motiviert werden, diese Freude weiterzuteilen. Es ist uns Großes widerfahren. Wir dürfen zu Gott gehören, uns zu seinen Kindern zählen, wie Jesus Christus das wahre Kind war oder ist und ist. Lass uns aufstehen zusammen, beten zum Abschluss und dann den Gottesdienst beenden. Heiliger Gott, so wunderbar sind deine Werke, großartiger Vater. So schön ist es immer wieder zu erfahren, erfahren, mein Herr, wie klar du deine Versprechen immer wieder auffrischst und dann in Tat umsetzt. Seien das die Prophezeiungen, die geschehen sind. Und da sind viele, viele geschehen. Und besonders die Prophezeiungen, die durch Jesus Christus in Tat gebracht wurden. Wir danken dir dafür, dass wir heute unter dieser Gnade stehen dürfen. Und dass du, mein Vater, alles dafür getan hast, dass wir vor dir irgendwie bestehen können. Gnädigster Gott, durch Jesus Christus. Für, für dich danken wir, mein Herr. Dich nehmen wir an. Zu dir wollen wir gehören und wollen dich bitten, hilf uns wirklich, deine Jünger zu sein. Bitte entlasse uns heute hier von diesem Gottesdienst und sorge bitte dafür, dass wir das, was wir heute hier lernen durften, was wir heute vielleicht wieder aufgefrischt haben, neu gelernt haben, dass das auch wirklich jetzt vom Hören auch in Tat übergeht, Heiliger Gott, damit auch da dein Wille erfüllt, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind. Gnädigster Vater, bitte hilf uns dazu, wirklich Furcht vor dir zu haben, damit wir nicht sündigen, damit wir uns reinhalten, heiliger Gott. Damit wir die Tat ehren, die du getan hast, mein Herr, um uns aus diesem Dreck zu holen, heiliger Vater. Wir bitten dich, gib uns deinen Segen, deine Führung. Bitte segne auch unsere älteren Geschwister, die heute nicht hier sein konnten, weil es ihnen physisch einfach nicht mehr gelingt. Wir flehen dich an für alle Geschwister, die im Urlaub sind und die in Urlaub fahren, Heiliger Gott. Bitte bewahre sie, bitte segne sie, lass sie bitte eine gute Zeit haben und auch dort in Freuden und Staunen über dir, mein Vater, diese Zeit zusammen verbringen. Gnädigster Gott, wir bitten dich um deinen Segen und danken dir. Amen.